Warum? Ähm, was hat mir am meisten gefallen in dieser Reise? Also ich ähm, persönlich habe Mallorca von einer ganz anderen Seite äh, gesehen. Es ist dieses, diese wunderschöne Stadt, abseits von dem ganzen Tourismus. Es ist diese Finca, diese Natur rundherum, dieser Garten. Es ist das Essen, was mich inspiriert hat von Larissa, Wirklich super, vitales, gesundes Essen. Ähm, auch für diejenigen, die wirklich auch schon, ich habe immer gedacht, ich kann super kochen, aber das hat natürlich alles getoppt ähm, und ich nehme ganz, ganz viel mit nach Hause, ganz viel Inspiration. Es ist dieser Sport hier, was, was ganz besonders ist, die, äh, was Larissa mit uns ähm, jeden Tag äh, macht. Das ist diese Ernährungsberatung, was uns besonders gut ge ge gefallen hat. Ähm, dann die Seminare, oder wie kann man das nochmal nennen? Die Schulungen, ja. Schulungen, genau. Mhm. Schulungen, ähm, die, wo man sich tatsächlich als Frau äh, sich aufs Neue nochmal findet oder neue Sachen, Seiten an sich entdeckt. Und das gönne ich euch vom ganzen Herzen. Also ähm, ich bin begeistert, alle Frauen, die jetzt mit mir dabei gewesen sind. Wir haben uns wirklich alle so ins Herz geschlossen und sind der Larissa unendlich dankbar für diese Zeit.